Hallo und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Ja. Letzter Part war auch der erste Part, natürlich. Wer hat's gedacht, der zweite Part steht an? Ähm, ja. Prinzessin Peach wurde überraschenderweise entführt, aber nicht nur Prinzessin Peach. Nein. Sogar ihr gesamtes Schloss. Und jetzt sind wir auf einmal im Weltall und können fliegen und durch die Gegend schlagen und so einen krassen Scheiß. Und ja. ähm. Ihr ja, habt es ja gesehen, ihr kennt vermutlich die Story. Ähm, ja, machen wir weiter. Schauen wir uns jetzt mal die ersten schönen Welten an. Schön, dass du gekommen bist. Diese Kuppel ist ein Observatorium des Universums. In anderen Worten, sie ist das Auge dieser Sternworte. Mit diesem Auge kann man verschiedene Galaxien spüren und auch sehen. Ich werde dir den Weg zu den Galaxien weisen. Wenn er sich verwandelt hat, ziele mit dem ähm, Zeiger auf den Greifschnitt und drücke A. Machen wir natürlich. Die Sterne hier repräsentieren die, äh, die vom Observatorium aus sichtbaren Galaxien. Die Nummer auf dem Stern steht für die Distanz der Galaxie zur äh, Sternwarte. So viel Kraft brauchst du, um dorthin zu gelangen. Befreie paar sterne um weiter äh, zu reisen. Ja, aktuell haben wir nur einen Stern. Hier sehen wir drei Sterne, brauchen wir, dafür haben wir nicht. Und, ähm. Ja, wir können aktuell nur diese Galaxie uns anschauen. Und das ist die Eierplanet-Galaxie. Von der unserer nächsten gelegenen äh, Galaxie haben wir Energiewellen eines Pausteins empfangen. Es scheint vom Bösen erfüllt zu sein. Ja, passt trotzdem auf dich auf. So, schauen wir mal. Eier, Eierplanet-Galaxie. Ich hoffe... Die ist nice und der erste Stern ist Dino Piranha auf dem Eierstern, ein wundervoller Name. mega sorry für Soundbugs und all so Kram. Es ist Teil, es ist nur bei solchen Übergängen immer der Fall. So und da hören wir schon den grandiosen Soundtrack. Es ist, es ist super. Um, ja, es ist halt auch, also jetzt wo ich das auf dem Emulator spiele, ich habe das Gefühl, das Originalspiel lief nicht auf 60 FPS. Okay, das, das tut es tatsächlich nicht. Ähm, es lief ja in Europa auf 50 äh, mit 50 FPS aufgrund von Herz. Ähm, ja, aber ihr wisst was ich meine. Es wirkt so flüssig wie noch nie. Oh, Luma. Kannst du den Galaxien versteuertes aufsammeln, indem du mit dem Sternzeiger berührst. Wenn 50 aufhebst, bekommst du einen One-Up. Ja, gut. Das, das, das ist schön und gut. Ich würde sagen, wir gehen zum Stern. Ähm, ich gehe auch direkt dahin, weil ich bin mir relativ sicher, wo der Weg war. Das war, glaube ich, hier. Ah, nee, das hat nicht ganz geklappt. Ah, nee, ich konnte doch auf die Nummer verzichten. <lacht> ja, das Spiel kenne ich halt. Und hier müssen wir die Sternblätter sammeln, aber hier haben wir so coole Kugeln und die können wir kaputt machen. Wenn wir das rote treffen mit dem mit der Drehattacke, ist aber tatsächlich nicht so einfach. Und das hat fucking weh getan. Lass mich vorbei. So, wo, wo seid ihr denn? Fehlen noch zwei. Da ist noch einer. Der letzte. Uh, uh, der... der ja, der ist gemein. Und ich laufe natürlich direkt rein. Perfe perfektes Vorbild. Oh, das war eng. Aufs nächste Galaxie. Tudu und ja das sind so eine, ich weiß gar nicht das ist so eine Art Octrock also sehr interessanter Gegner ist auch viel, also so, sieht aus wie ein Octrock halt aber der Gegner kam als halt erstmal hier in dem Spiel vor Mario Galaxy so und hier in der Ranke können wir uns entlang schwingen einfach Wiimote schütteln ist jetzt kein Hexenberg würde ich mal sagen uh, und hier können wir überspringen und die Plattform unter uns geht weg, also da mal schön aufpassen. Ähm okay. Hier ist ein kleines Rätsel. Ich überlege gerade, was kommt mir so bekannt vor? War das, war das ein Stern oder war das äh, einfach nur ein One-Up? Ich weiß es nicht. Es, es führt mich nur weiter, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es gebracht hat. Okay, auf dem Planeten waren wir noch nicht. Aber ich glaube, auf den kommt man sowieso. Gib acht, nach einem Dreher kannst du dich erst wieder drehen, wenn Luma zurückgekehrt ist. Ja, ja, das ist leider ein Problem. Wir sehen das halt immer wieder hier. Und dann kommt Luma wieder unter unsere nette Kappe. Und dann können wir halt erst wieder angreifen. So. Oh, sorry. Da habe ich auch so ins Mikrofon gegriffen. Da sind wir auch schon beim Boss. Ja, dem Tyrannen. Den, äh, Netten Tyrannen, den wir hier begegnen, auf dem Eierplaneten. Ich würde sagen, haben wir mal schön... Das Ding ist gegen seinen Kopf. Und ja, es ist. Es ist. Es ist Mutant-Tyrannia. Es gibt da, glaube ich, auch noch irgendwie so Unterschiede zwischen Mutant-Tyrannia und. einem anderen Tyrannia-Typ. Keine Ahnung. Die sehen eh fast immer gleich aus. Von daher. Ja, es ist, ist schon irgendwie alles dasselbe. Überhaupt ich jetzt einfach mal. Vielleicht werde ich aber auch von euch hingerichtet äh, für diese Aussage, weil ihr ja anscheinend äh, vermutlich alle, alle Experten seid, was äh, die Tyrannia-Lehre äh, angeht. Ich bin es auf jeden Fall nicht. Also, wenn es jemand besser weiß, kann er das ruhig in die Kommentare schreiben. So, und hier können wir außerdem noch ähm, unsere Sternteile hinpacken. Und dann haben wir auch schon den ersten Stern. Das ist doch super. Oder was heißt erster Stern? Das ist unser zweiter Stern eigentlich sogar. Wenn wir ganz genau sind. Wir haben ja schon einen kleinen Stern gerettet. Im letzten Part. Im Pilot... In der Pilotfolge. Ist hier der glitzernde auch aufgefallen, der überall verstreut ist? Das sind sogenannte Sternteile. Wir Luma lieben sie. Sie sind die Quelle unserer Kraft. Richte die äh, Remote auf dem Bildschirm und sammle sie mit dem Sternzeiger auf. Ziele dann mit dem Sternzeiger und schieße äh, sie durch von B auf deine Gegner. Das habe ich euch schon gezeigt, indem ich zum Beispiel eben auf diese kleine Pflanze und Sternteile geschossen habe. Ähm. So, wie viel willst du? So. Hm, hervorragend. Den Rest bald ich äh, für die, äh, als Gebühr für die Lektion. Naja, ich wusste es ja eh. Du kannst sie auf Gegner schießen oder hungrige Luma damit füttern. Vielleicht bringt dabei eine Belohnung für dich raus. Ja, ähm, ja wir können sie zum Kämpfen benutzen oder halt um, um hungrige Luma so ein bisschen, äh, den, äh, äh, ein bisschen den Hunger äh, zu stillen. Ich glaub, das werden wir jetzt sogar schon erleben. Er füllt den musste viel frass, ja. Genau das machen wir. Und da ist der Vielfraß auch schon. Wir sehen schon. <lacht> ja, er hat schon seine, seine zwei seine zwei Stangen raus mit Sternteile. Um zu symbolisieren. Ey, ich habe Hunger. Ich habe Kohldampf. Gib mir Sternteile. Ja und ähm. Da man immer eine gewisse Anzahl Sternteile sammeln muss Und ich Weiß glaube ich Ich glaube man muss halt bis zu einer gewissen Stelle Schon äh, genug Sternteile sammeln Sammle ich jetzt schon mal ein paar Sternteile Und auch hier wichtig bei den Gegnern Wenn man drauf springt ähm, Kriegt man eine Münze Also um Leben zu heilen Und wenn man ähm, Hier mit der Wirbelattacke ähm, Weghaut dann kriegt man Sternteile drei Stück noch so ein kleines detail was sehr sehr wichtig ist denke ich, ich weiß gar nicht wo ähm, der das war ich glaube der war hier in der röhre oder ich weiß es gar nicht so genau und hier ist eine münze na ah, gut fahren wir einfach mal weiter oder vielleicht war es auch hier Bam. Oh. Ah doch, ich habe ihn noch getroffen. Boah, jetzt habe ich schon echt viele eigentlich sogar. Na komm. Boah, das war knapp. Ja gut, jetzt habe ich doch schon einige, einige ähm, Sternteile. 71, ja das reicht. Also ich glaube, die brauchen meistens nur so also ich glaube jetzt am Anfang vielleicht sogar nur 50 oder sowas. Ein Stück weit ist der Vielfraß. Kannst du ihm seine Bitte erfüllen? Äh, kommen. Wir sind so nett, wir machen das. So und die kennen wir ja, diese Greifhaken. Die haben wir ja schon eben in der Kuppel kennengelernt, um überhaupt hier diese Galaxien auszuwählen. Hm. So, wo ist der Vielfraß denn? Oder Ist er kommt er noch? Ist er nicht hier? Ich will noch nicht weitergehen, weil eventuell komme ich nicht mehr auf diesen Planeten zurück. Okay, aber hier geht es auch nicht weiter. Von also daher, ich weiß nicht, wohin mich das schieße. Ich, ich gehe einfach mal durch. Und wenn man nicht will dann kommt man ja einfach durch. Das ist eigentlich ganz chillig. Aber wo ist der denn jetzt, der nette Vielfraße? Ich meine, ich habe ihn jetzt. Ich habe jetzt ein bisschen Stuff für ihn gesammelt. Ein paar nette Sternteile. Aber der soll die auch ruhig mal ja, hergeben. Ich meine, ich meine, wieso nicht? Also er kann ruhig ein paar Arten. also ich, ich, ich habe kein Problem damit. Und hier kann ich sogar auch nochmal ein paar Sternteile kriegen. Ähm, ich werde jetzt auch schon am Anfang sehr viele Sternteile sammeln, weil ähm, ich kann es schon mal so verraten, wir werden sehr viele Sternteile brauchen. Im Laufe des äh, Spiels. Ja okay, aber ich glaube das reicht. Man muss ja auch nicht übertreiben. Und da sehe ich auch schon in den Fraß. Ja, komm, offensichtliche Sternteile nehme ich mit. Also, die jetzt so einfach herumliegen, die, die sollte man schon mitnehmen. Auch wenn man jetzt nicht so penibel nach den Sternteilen sucht. So, wie viele will 100 Stück will Wow. Aber Brot wollte ja doch schon einige haben. Ja. Und er wird immer fitter. <lacht> ah, das war's. Was mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung. Ja. Und der geht jetzt richtig ab. Und ein neuer Planet entsteht dabei. Und der auch dann eine einen weiteren Stern beinhaltet. Oder... Ja. Eig eigentlich immer sollte der neuen Stern bei glaube ich also ich bin mir da ich bin mir relativ sicher vielleicht gibt es auch eine ausnahme oder zwei aber ich bin mir da doch recht sicher so und hier machen wir jetzt mit einem schönen ähm, Seitwärtshaltung und hier schön auf diese Karnung. Was ist das für ein Planet? Ich weiß es gar nicht. Sehr, sehr speziell. Auf jeden Fall. So. Okay, da ist nichts. Ja, gehen wir mal rein. Und hier sehen wir jetzt gleich ein sehr, sehr nettes kleine, kleine Spielerei. Und zwar... Oh. Und zwar ist hier, äh, je nach ähm, Hintergrund oder je nach den Pfeilen ist halt, ähm... Die Schwerkraft anders. Mal nach unten, mal nach oben. Ähm, je nachdem. Das ist ganz interessant. Es macht nämlich richtig Spaß, hier durch die Gegend zu hopsen. Ähm, ich überlege gerade, wo muss ich denn lang? Muss ich hier lang? Ja, hier. Hier war ich noch nicht. Ah, oh fuck. Ich hab gehofft, ich krieg den. Aber, nee ich, ich lag leider falsch. Kann ja auch nicht immer richtig liegen. Hallo? Oh, ich wollte eigentlich die Gumbas noch killen. Na ja gut, dann, dann eben nicht. Und dann nehmen wir das hin. Hm. So, und... Hier müssen wir einfach nur... Oh. Ja, blaue Splitter sammeln. Also sozusagen wie bei... Äh, wie bei Stern äh, splittern. Nur dass die jetzt, glaube ich, diese blauen Ringe, äh, diese blauen Greifstände erzeugen. Ich glaube, so war es. Ja. Oh, das war knapp. So, ihr seht, wir haben keinen, der genau in der Mitte ist. Wir haben keinen, der genau den richtigen Weg hat. Da müssen wir mal ein bisschen abwechseln. Aber es ist, es, ist, es ist ganz gut. Sollte kein Problem sein. So, dritter Stern. Oh, Erfüllt den Wunsch des Was haben wir getan. Und wir haben sogar noch einige Sternteile bekommen. Wir können sogar eine neue Galaxie erforschen. Gut gemacht, dank dir wurde eine neue Galaxie entdeckt. Sammle Powersterne und dein Sichtfeld vergrößert sich. Bald wirst du auch sicherlich den Stützpunkt des Feindes entdecken. Oh uh, ja, speichern wir. Ich würde sagen, einen Stern machen wir noch. Ähm, dann ist der Part zwar ein bisschen länger als durchschnittlich, aber so ist er jetzt halt auch zu kurz. Ich würde aber sagen, diese Galaxie halten wir uns fürs nächste Mal offen. Und wir machen tatsächlich noch den dritten Stern in der Eierplanet-Galaxie. Ich weiß gar nicht, was das war, aber ich bin mal gespannt. Unter königs ufo armada Uh. Können wir jetzt die Ufo, Leute. Die? Okay. Der Stern sagt mir überhaupt nichts. Ja gut. Es ist ja auch gut, wenn ich nicht alles weiß. Es ist, das ist auch ganz gut. So, ähm. Ja, wir sehen da oben schon den Sternring. Wusste nicht, wofür nochmal die äh, orangene Röhre war. Verdammt, das war nix. Ähm. Ich komm da nicht hoch. Ich probiere mal mit einem Dreisprung. So, das hat geklappt. Ähm. Okay, ja. Aber ich würde gerne... So. Ich würde gerne hier rein. Was, was gibt's denn hier? Ein komischer Block. Oh, uh, und wir müssen Noten sammeln. Ja, wer kennt die Musik? Ja, ich, ich mag diese, diese Notenrätsel. Äh, bringt. bringt uns nun ab. Es ist, ist okay. Ist okay. Kann man auf jeden Fall mit zufrieden sein, aber mehr ist hier leider auch nicht. Warum gehen wir weiter? Wir wollen ja auch den Stern noch holen. Oh, oh, Tod! Was habt ihr. Was habt? Was soll mit dir gemacht? Oh, Mario, danke. Dafür verrate ich den geheimen Trick. Diese dornigen Dinger, denen du dich äh, nicht nähern kannst. Schleudere eine Kokosnuss mit deiner Drehattacke auf sie. Ja, er meint, glaube ich, ähm. Tier meint ja. Aber ich muss erstmal Kokosnüsse hier finden. Das ist das Problem. Was sind die denn? So, muss ich die erst von der Palme holen. Ah oh, ne, hier, hier liegen welche rum. Uh, oh, das sind... Ähm. Okay, ich weiß nicht, wie ich die treffen kann. Ich muss gucken, dass ich irgendwie eine bessere Sicht kriege. Naja. Ich meine, wir müssen uns erstmal hier um die Gegner, glaube ich. Ja. drüber gehauen. Und jetzt weg. Und hier haben wir wieder ein paar von euch. Uh, ein Pocky. Ja, ich glaube, den besiegen wir genau auf die gleiche Art und Weise. Ich gehe noch mal kurz um den Planeten, ob hier irgendwas ist. Ah, eine Münze kann man immer gut gebrauchen. Ja, gut, aber ich habe es jetzt relativ äh, schnell geschafft. Also machen wir auch einfach weiter. Ich meine, warum nicht? Ich mag diese schönen Welten hier einfach. Und hier sind Ketten, und die können wir nicht kaputt machen, wie diese Felsen. Aber, ja. Ärgerlich. Was ist hier? Okay. Mit Gumbas gefüllt. Uh, das ist ein Power-Stern. Äh, oder Regenbogen Mario, okay Ja, das ist total weird Und hier haben sie auch wieder die verschiedenen Gumba-Modelle verwendet Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was, was das soll So, aber die Kettenhunde, die können wir mit dem Regenbogen Mario zerstören tatsächlich Das ist doch mega, nice Und ich glaube, wir sind auf dem Ufo gelandet Dun, dun. Oh mein Gott. Ah, das war knapp. Ja, ich kenne mich nur relativ. Ich relativ gut aus in den Welten. Ähm, darum denke ich mir, warum soll ich da jetzt ewig lange in den Welten rumlaufen? Müssen wir was anschauen natürlich. Aber ich meine. Sieht auch alles ganz nett aus. Die Löwen sind auch alle wirklich sehr, sehr schön gestaltet, muss man sagen. Also. Die machen schon Spaß. Ähm, ich hatte immer sehr viel Spaß mit dem Game. Ah, Von hier aus erreichen deine Angriffe sie nicht. Kannst du sie. Äh, kannst du nicht irgendwas zurückschleudern? Ja, tot, bestimmt. Das habe ich auch schon vorher ja, getan. Denn äh, diese Gegner schießen auch die Kokosnüsse. Und probieren wir es mal. Aber natürlich nur, nur die. Ähm, nicht brennende Kokosnüsse, weil... Äh, Feuer ist jetzt... Feuer ist jetzt nicht so das... ...Wahre. Hm. Uh, warum leuchtet das denn? Uh! Äh, ein Lebenskraftpilz, der erhöht unsere Lebenskraft von 3 auf 6... Ähm, ...Trefferpunkte. Und jetzt bin ich gespannt. Gibt es hier was auf der Spitze? Ja, Kamerawinkel ändern ist leider selten. Kann man nur manchmal. Ja, nee, ich, ich glaube, das ist einfach zu rutschig, um da irgendwie hochzukommen. Schade. Sehr, sehr ärgerlich. Ja gut. Machen wir weiter. Wo, wo ist denn jetzt der Okto? Ach hier. Ah, jetzt sind wir auf der Seite des UFOs. Oder? Von hier ab äh, ist es ganz schön gefährlich. Wenn du in der Klemme steckst, äh, benutzt deine Sternteile, äh, um sie auf die Lichter auf den, äh, auf den Boden abzuschießen. Dann erscheinen Münzen. Ja, das habe ich schon gemacht. Also generell so leuchtende Sachen, die geben dann. Ähm, uh, da kommt schon der Boss. Oh, der Otakönig oder. Total König, ich, ich weiß gar nicht. Oh ja, und hier müssen wir wieder aufpassen, dass wir die richtigen ähm, Kokos schießen und nicht die brennenden. Und alles andere ist, ähm, ja, ich würde sagen, nicht so angenehm. Oh, der pariert jetzt. Ah, er lernt zu. Lernt dazu. Und ich würde sagen, ich hole mir nochmal ein paar Sternteile. Oh, auffassend. das ist jetzt richtig gemein, weil diese, ähm, Eisflammen, nein, ja gut, das Parieren hat nicht geklappt, ähm, weil diese Eisflammen, die frieren halt Mario ein und dann kann man den Angriff nicht parieren. So, oh mein Gott, das war richtig eng, aber es hat, es hat, ge es hat funktioniert. Und oh, da ist äh, der Stern. Aber nicht aufpassen, dass man hier in die Lava läuft. Man kann jetzt tatsächlich Schaden nehmen. Ähm, man stirbt aber nicht direkt von daher. Ähm, ja. Es, es geht. Ja. Haben wir doch noch einen Stern relativ schnell äh, ges geschafft. Generell, die, das, die Sterne machen echt Spaß hier. Und ja, vier Sterne haben wir. 52 Sternteile knapp. Oh, 259. Und, ähm, ja, geht auch ganz gut ab eigentlich. Und, ähm, ich danke euch mal fürs Zuschauen. Hier beim zweiten Part von Super Mario Galaxy. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter in, ähm, in der Terrasse. Und machen dann die nächste Galaxie eine neue Galaxie. Es wird sehr interessant werden, was uns da erwartet. Und, ja, bis dann, ciao, euer Rocky.